Du musst das verstehen. Was du gerade als dich selbst bezeichnest, ist eine riesige Menge Erinnerung. Dein Körper ist, wie er ist, einfach wegen der genetischen Erinnerung, die er trägt. Du hast die Nase deiner Mutter, den Tor deines Vaters und etwas anderes, etwas anderes von deinem Großvater, einfach weil das, was du als deinen Körper bezeichnest, eine komplexe Verschmelzung von Erinnerung ist. Eine sehr alte Erinnerung lebt in deinem Körper. Was du als meinen Geist bezeichnest, ist 100% Erinnerung. Du bist also in vielerlei Hinsicht ein riesiger Haufen Erinnerungen. Und Erinnerung gelangt auf unterschiedliche Arten in dich hinein. Mit allen fünf Sinnen sammelst du Erinnerungen, was du siehst, was du hörst, was du riechst, was du schmeckst, was du, schmeckst, was du berührst. Von diesen fünf unterschiedlichen Arten Erinnerungen zu sammeln, sind das, was du siehst und was du berührst, die tiefsten Formen der Erinnerung. Insbesondere das, was du berührst, erzeugt ein gewisses Maß an Erinnerung im System. Wenn du also Ehepartner sagst, den du berührt hast, und es gibt ein gewisses Maß an Erinnerung. nun. Deine Scheidung bedeutet in gewisser Weise, dass du versuchst, diese Erinnerung abzureißen. Und das wird aus verschiedenen Gründen nicht einfach. Gleichzeitig bedeutet die bloße Tatsache, dass du dich scheiden lässt, dass du auf irgendeine Weise mit dieser Erinnerung abschließen möchtest. Vielleicht willst du diese Erinnerung nicht löschen, aber Du hast jemanden, der ein Ehepartner war, jemanden, der in vielerlei Hinsicht ein Teil deines Lebens war, langsam, aus welchem Grund auch immer, begonnen, als Last zu empfinden, die du nicht tragen möchtest. Du möchtest die Last beiseite legen, aber du stellst fest, dass du die Last nicht freiwillig trägst, sondern dass sie zwanghaft an dir klebt. Also was auch immer zwanghaft an dir klebt, wenn du versuchst es abzureißen, wird es schmerzhaft sein. Schau, ob du deine Mutter loswerden kannst. Aus deinem System. Du wirst sehen, dass es unmöglich ist. In ähnlicher Weise hat sich Erinnerung bezüglich deines Ehepartners aufgebaut. Du kannst sie nicht einfach so loswerden. Wenn du es tust, auch wenn du geistig, psychisch dazu in der Lage bist, wirst du dennoch sehen, dass das gesamte System immer ein gewisses Maß an Leiden durchläuft. Selbst wenn du dich emotional und psychisch in einem ausgeglichenen Zustand befindest, sodass du damit umgehen kannst, wird das System einen bestimmten Prozess durchlaufen. Du wirst sehen, dass, besonders wenn du von deinem Ehepartner durch Scheidung oder Tod getrennt wirst, die Erinnerung in deinem System viel stärker auftritt, wenn er nicht hier ist. Insbesondere wenn der Tod eintritt, wirst du sehen, dass die Erinnerung an deinen Ehepartner in jeder Zelle deines Körpers ist, wenn ihr lange genug zusammengelebt habt. Es ist nicht nur ein emotionaler und psychologischer Prozess, es ist ein sehr physischer Prozess. Eine Scheidung ist also ein freiwilliger Tod. Du hast beschlossen, etwas zu töten, das auf irgendeine Weise ein Teil von dir ist. Aus diesem Grund hat man dir mit diesem Verständnis der Existenz und der Funktionsweise des Systems immer gesagt, bis der Tod euch trennt, werdet ihr nicht auseinandergehen. Weil es eine physische Erinnerung daran gibt. Und der Körper hat nicht das Gleichgewicht des Geistes. Der Geist kann beschließen, sich umzudrehen. Aber der Körper kann sich nicht umdrehen. Je mehr Erinnerung du einbaust, desto verwirrter wird er. Also eine Art von Erinnerung handhabt der Körper viel besser. Nun, da du dich für eine Scheidung entschieden hast, aus welchen Gründen auch immer, auf die ich nicht eingehen möchte, wenn es vermieden werden könnte, wäre es am besten. Aber aus irgendeinem Grund bist du in eine Situation gelangt, in der dies geschehen muss. Du musst das verstehen. Eine Scheidung bedeutet im Wesentlichen, dass du dich entschieden hast, etwas zu töten, das ein Teil von dir ist. Denn was du als dich selbst bezeichnest, ist nur ein bestimmtes Erinnerungsvolumen. Nun, wie soll man das anmutig durchführen? Die meisten Leute denken, der beste Weg, eine Scheidung durchzuführen, sei, sich sofort in eine andere Beziehung zu stürzen und eine andere Beziehung der gleichen Art. Nein, du wirst dadurch viel mehr Kampf und Aufruhr im System verursachen. Es ist äußerst wichtig, dass der Körper genug Zeit hat, die Erinnerung abzubauen, dass er genug Zeit hat, einen gewissen Abstand zur Erinnerung zu nehmen. Andernfalls wirst du dich in eine Lage bringen, in der es in deinem Leben äußerst schwierig werden wird, dich friedlich und fröhlich zu stimmen. Daher ist es wichtig, diesen Prozess anmutig und gut zu gestalten, so wie es wichtig ist, jeden Aspekt seines Lebens anmutig und gut zu gestalten. Nun, zwei Menschen auseinanderzureißen, die ihre Emotionen, ihre Körper, ihre Empfindungen und ihre Lebensräume geteilt haben, da zwei Erinnerungen auf verschiedene Arten verschmolzen sind, ist es fast so, als würde man sich selbst auseinanderreißen. Auch wenn es vielleicht so weit gekommen ist, dass du die Person nicht mehr ausstehen kannst, tut es trotzdem weh. Einfach, weil du versuchst, eine Erinnerung auszureißen, die du bist, weil du ein Bündel von Erinnerungen bist. Wenn man das notwendige spirituelle Sadhana macht, wenn man genügend innere Arbeit leistet, um diese Energien zu etablieren, die du selbst bist, dann lässt du dich nur von deinem Ehepartner scheiden. Du musst dich nicht von dir selbst scheiden lassen. Aber du musst das verstehen, du hast dich bereits von dir geschieden. Du bist ziemlich von dir selbst geschieden. Dein Dasein wurde gefördert indem du eine Bindung, eine Partnerschaft oder eine Knechtschaft eingegangen bist, je nachdem, wie du dies durchgeführt hast, damit du dich in irgendeiner Weise ganz fühlst. Die meisten Partnerschaften dieser Art werden geschlossen, weil du dich alleine als unzureichend und unvollständig fühlen würdest. Aber so ist das Leben nicht. Dies ist ein vollständiger Lebensprozess für sich. Er braucht keine Hilfe von außen. Nun, da du dich in einer solchen Situation befindest, ist es Zeit, dich nach innen zu wenden und zu sehen, es ist Zeit, dass du die Vollständigkeit dessen findest, was dieses Leben ist. Es ist Zeit, dass du entdeckst, dass dieses Wesen ein vollständiges Wesen ist. Es braucht keine externe Hilfe, um so zu sein, wie es ist. Um unser Leben in eine Gesellschaft zu führen, sind wir möglicherweise voneinander abhängig. Aber die fundamentale Existenz hiervon das Gleichgewicht dessen, was dies ist, der Raum dessen, was dies ist, die Möglichkeit dessen, was dies ist, ist ein vollständiger Prozess für sich. Unsere gegenseitige Abhängigkeit richtet sich nur nach unseren äußeren Ansprüchen, aber unsere innere Existenz ist in sich vollständig. Du lässt dich von deinem Ehepartner scheiden, was schon schlimm genug ist. Lass dich nicht von dir selbst scheiden.